Noch besser als täglich dem Partner ein liebevolles Wort zu sagen ist, ein liebevolles Wort über den Partner sich selbst zu sagen. Ja, ich weiß, das ist schon wieder einmal einer meiner merkwürdigen Behauptungen. Und das muss ich natürlich erklären. Also, ganz klar, ein liebevolles Wort dem Partner direkt zu sagen, erhöht sicherlich für beide Partner das Glück in der Beziehung. Das ist also gut. Und jetzt kommt, was noch besser ist. Sich selbst klar zu machen, dass man etwas Liebevolles am Partner gefunden hat. Tja, was meine ich genau damit? Überlegen Sie, als Sie das letzte Mal etwas Anerkennendes zu Ihrem Partner gesagt haben, wie lief das ab? Sie spürten vielleicht, das finde ich jetzt schön vom Partner und das möchte ich ihm auch oder ihr gleich sagen. Sie sagten die Worte und beobachten, wie die Reaktion des Partners ausfällt. Wie gesagt, das ist sicherlich eine positive Interaktion. Jetzt stellen Sie sich vor, zusätzlich es Ihrem Partner zu sagen, saugen Sie quasi dieses Gefühl in sich auf. Sie haken also nicht nur die Erkenntnis schnell ab, sondern übermalen das Bild, das Sie im Moment von Ihrem Partner haben, mit etwas mehr positiver Farbe. Ich behaupte, was immer Sie als nächstes machen werden, alle Ihre Worte und auch Taten werden liebevoller sein. Es entsteht also eine Langzeitwirkung über den kurzen, schönen Moment hinaus. Um diese Steigerung im gegenseitigen positiven Empfinden zu erlangen, hat sich das tägliche Entdecken eines schönen Moments in den letzten 24 Stunden bewährt. Damit auch die langfristige Wirkung des Einsinkens der positiven Erkenntnis stattfinden kann, ist es hilfreich, das Empfinden in ein paar Worten festzuhalten. Das ist, was ich ein tägliches Love-Graffiti nenne. Sie wissen nicht, was Love-Graffiti sind? Kein Problem. Gehen Sie zu meiner Webseite couplecoaching.de und erfahren alles weitere dazu von mir.